Eine bärenstarke Überraschung – Plüschtierliebe mit Schnuller und Windel Die alten Kisten vom Dachboden bereiten Adrians Freundin eine kuschelig verschmuste Freude. Sogleich taucht Caroline voller Vertrauen in ihren Little Space ein und beginnt, mit den Stofftieren zu spielen. Laut ihres Caregivers darf dieses jedoch nicht ohne Bärchenwindel und den unverzichtbaren Schnuller geschehen.